Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ja, es ist wieder soweit, der Jahresrückblick und ganz ehrlich, ich bin absolut geflasht, was dieses Jahr alles auf diesem Kanal passiert ist, aber bevor wir jetzt noch lange rumreden, legen wir los. Am 31. Dezember 2020 lag meine Abonnentenzahl bei knapp 83 Abonnenten und jetzt, sind wir bei unglaublichen 205 Abonnenten. Und für manche ist es nicht viel, aber für mich ist es unglaublich viel. Der Fakt ist ja, dass wir in drei Jahren 83 Abonnenten geschafft haben. Und in einem einzigen Jahr... Wie viele Abonnenten? 117 plus 5 ist... 123! Einfach 123 Abonnenten dieses Jahr zugewonnen. So was hatten wir in vier Jahren davor nicht mal ansatzweise geschafft. Aber machen wir nun weiter mit den noch krasseren Facts. Nämlich hat mir YouTube am 15. Dezember einen Jahresrückblick geschickt, das mir auf jeden Fall bei diesem Jahresbericht die Arbeit sehr erleichtert hat. Und dank YouTube kann ich euch jetzt Fakten liefern, die bisher noch nie in einem Jahresrückblick gekommen sind. Bubble. Also, fangen wir mal mit den ganz offensichtlichen Sachen an. Ein krasser Fakt ist, dass 24.000 Minuten von meinem Kanal dieses Jahr abgespielt wurden. Und davon waren insgesamt 28.000 Aufrufe. Das ganze Jahr. Das sind zwei Drittel aller meiner Kanalaufrufe. Unglaublich. Was auch noch ziemlich interessant ist und was ich niemals herausgekriegt hätte, wäre, woher denn meine Abonnenten kommen. Und hier wird es ziemlich interessant. Meine Abonnenten kommen natürlich hauptsächlich aus Deutschland, dann aus den USA und aus Polen. Das heißt, wie viele Leute aus Polen haben mir meine Videos angeschaut? <lacht> In diesem Jahr habe ich unglaubliche 213 Kommentare erhalten und die meisten Aufrufe hatte ich im Februar, was natürlich erklärt, warum das Boba Fett vs. Mandalorian Video einfach mehr als 10.000 Klicks hat. Auch 876 mag ich bewertungen sind natürlich übel krass dieses Jahr und dieses Jahr haben wir gefühlt alle Rekorde gebrochen, die ich je mit diesem Kanal aufgestellt habe. Kommen wir nun zum wahrscheinlich spannendsten Teil, die Rekorde dieses Jahr. Und was hier natürlich nicht fehlen darf, ist die Kategorie der Klicks. Das ganze Jahr über habe ich insgesamt 32 Videos veröffentlicht. Und diese Videos bringen es auf eine Klickquote von 28.000 Klicks. Ganz kurz zum Vergleich. In diesem Jahr sind insgesamt 19 Videos veröffentlicht worden. Davon mit einer Quote von 1617 Klicks. Wir hatten dieses Jahr 28 Mal so viele Gesamtklicks wie letztes Mal. 28 Mal! Ich kann das gerade wirklich nicht glauben und ich bedanke mich von Herzen an alle von euch für diesen krassen kranken Support. Und das ist wahrscheinlich der mit Abstand krasseste Rekord, den wir hoffentlich nächstes Jahr noch brechen werden. Es liegt an euch, Leute. Okay, auf jeden Fall, machen wir mal weiter. Kommen wir nun zu den drei meistgeklicktesten Videos dieses Jahr und... Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich dieses Jahr so unglaublich viel verändert, dass nur noch ein Platz vom letzten Teil übrig ist. Platz 3 ist in diesem Fall der Gewinner des letzten Jahres und zwar das Video Nur Obstrennen. Es hat mit 2400 Klicks, was natürlich auch nicht schlecht ist im Vergleich zum letzten Jahr, den dritten Platz erreicht. Platz 2 ist in diesem Jahr ein Video von 2021 und zwar kommt dieses Video, wer hätte es gedacht, aus der EM-Zeit mit 5000 Klicks, was doppelt so viel ist, wie das nur Obst Video, ist es natürlich wieder mal unglaublich, diesen Rekord aufgestellt zu haben. Aber wenn wir schon von Rekorden reden, dürfen wir unseren Platz 1 natürlich nicht vergessen. Und ja, wie ich vorhin leider schon ein bisschen gesagt habe, es ist das Boba Fett vs. Mandalorian Video mit 12 1000 Klicks. 12.000 Klicks. Das ist doppelt so viel wie das Fußballvideo und elfmal so viel wie das nur obstren video Kommen wir nun zu einer etwas neueren Kategorie und zwar die am wenigsten geklickte Videos-Kategorie. Hier haben wir auf dem letzten Platz das Lego Tor, was Lego Tor Infinity War. Ich kann kein Englisch Spaß. Mit 31 aufrufen, was im Vergleich echt wenig ist. <lacht> Ja, das ist schon ein bisschen belastend, aber naja, guckt vorbei und guckt sie euch an, das ist die beste Folge eigentlich, meiner Meinung nach. Das meistgelikedeste Video ist, na klar, das Boba Fett vs. Mandalorian Video. 205 Likes hätte ich mir nie erträumen lassen können. Und jetzt was, was mich, was mich richtig, richtig froh macht, und zwar, dass ich durch dieses Mandalorian Video 40 plus Abonnenten gemacht habe und 112 Stunden von diesem Video einfach abgespielt wurden. Kommen wir nun zu diesem einen Moment, der seit 2018 euer Lieblingsmoment ist. Die aktivsten Abonnenten. Und auch hier hat sich ziemlich viel verändert dieses Jahr. Und dadurch, dass dieses Jahr so viel Unglaubliches passiert ist, habe ich heute nicht drei Abonnenten genommen, sondern fünf. So, ich habe jetzt jedes Video nochmal angeschaut, geguckt, wer am meisten kommentiert hat und ich habe mir eine Strichliste gemacht und jetzt weiß ich, wer gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Platz Nummer 5. Der fünftaktivste Abonnent des Jahres 2021 auf dem Kanal Webdorf Film ist... Der Steinemeister. Wie einige von euch wissen, habe ich mich dieses Jahr bereits bei den Steinefreunden angemeldet und der Steinemeister ist sozusagen der Chef dieser Steinefreunde und er war dieses Jahr fleißig kommentieren unter meinen Videos. Kommen wir nun zu Platz Nummer 4. Nummer 4 der aktivsten Abonnenten des Jahres 2021 auf meinem YouTube-Kanal Webtofilm ist... Star of Galaxy! Star of Galaxy hat auch einen ziemlich coolen YouTube-Kanal, da auch gerne mal vorbeischauen. Star of Galaxy hat mit insgesamt 13 Kommentare das ganze Jahr über den vierten Platz der aktivsten Abonnenten erreicht. Kommen wir nun zu den Top 3 aktivsten Abonnenten dieses Jahr. Sie hatten mit Abstand, mit großem Abstand die meisten Kommentare. Puh, seid ihr bereit? Auf dem dritten Platz der aktivsten Abonnenten des Jahres 2021 ist Dennis Punk, der bisherige Rekordhalter, hat es dieses Jahr auf den dritten Platz geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Großes Lob an dich, dass du immer noch seit dem ersten Video dabei bist. Nun, bei den ersten beiden Plätzen ist es verdammt knapp geworden. Und zwar verdammt knapp. Wir haben zwei Kommentatoren, die vor allem dieses Jahr sehr, sehr, sehr aktiv waren. Platz 2 der aktivsten Abonnenten des Kanals Webdo im Jahre 2021 ist... Okay, der zweitaktivste Abonnent des Jahres 2021 auf dem Kanal Webdo ist... Bricks in the House! Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle von Incredible Duo. Web the Origins oder im Batman-Film. Er ist Mitgründer des VBCUs und hat es hiermit in die Liste geschafft. Der aktivste Abonnent in diesem unglaublichen YouTube-Jahr. Was haben wir alles geschafft? Wir haben so viel geschafft dieses Jahr. Der aktivste Abonnent des Jahres 2021 ist... Liam Grau, er hat es mal wieder geschafft, so wie letztes Jahr ist er auch dieses Mal wieder Erster der Liste. Er hat 29 Kommentare über das Jahr verteilt geschrieben, was natürlich eine unglaubliche Menge ist. Respekt, du hast es geschafft, du bist in diesem ultimativ krassen Jahr der erste Platz der aktivsten Abonnenten geworden. Und da ihr dieses Jahr so ein unglaubliches Jahr war, dachte ich mir, jetzt noch die restlichen aktiven Abonnenten, und um sie alle mal zu grüßen. Kommen wir nun von Platz 6 bis Platz 17. Auf Platz 6 hatten wir Mr. Gnolly, danach Gree, danach Pavel Senmache, danach Scotty Blocks, danach Peter Plagueis, danach Giovanni's Movie Factory, Janne Janke, LegoMagazin.de, Lego Magazine.de, dem Memes, Benjamin Lukas Fix, InuSwap 99 und zu guter Letzt Alex Briggs. An die jetzt nicht genannt wurden, es tut mir leid, ihr seid ziemlich viele auch, die jetzt nicht genannt wurden und trotzdem mehr als zwei Kommentare da gelassen haben. Und jetzt einmal schließlich, vielen Dank für dieses unglaublich tolle Jahr. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen von euch. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit mit euch. Wirklich schön neue Leute kennenzulernen, was ich dieses Jahr vor allem ziemlich viel gemacht habe. Und ich bedanke mich einfach immer wieder bei euch. Es war wirklich toll dieses Jahr. Ich finde es sogar schade, dass es das ja jetzt zu Ende geht. Es ist Silvester. Lasst euch schön feiern. Genießt die neue Zeit. Macht euch Vorsätze fürs neue Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.